Hallo, in diesem Video fasse ich das Federgesetz zusammen. Davor möchte ich allerdings noch einmal kurz wiederholen, was Kräfte überhaupt sind, denn das ist dafür sehr wichtig. Was ist denn eine Kraft überhaupt? Nun, im Alltag spricht man häufig davon, dass ein Körper sehr viel Kraft hat. Ich habe sehr viel Kraft und deshalb bin ich sehr stark. Das hat allerdings nichts mit dem physikalischen Kraftbegriff zu tun. In der Physik spreche ich immer von Kräften, die von einem Körper auf einen anderen ausgeübt werden und die Kraft selbst ist ein Maß für die Stärke der Wechselwirkung zwischen zwei Körpern. Sie hat auch ein eigenes Formelzeichen, nämlich ein großes F und das stammt aus dem Englischen für das Wort Force und die Einheit, in der Kräfte angegeben werden, sind Newton, benannt nach dem Physiker Isaac Newton. Kräfte lassen sich in verschiedenen Situationen beobachten anhand ihrer Wirkung. Zum Beispiel wenn ein Körper seine Bewegung ändert oder wenn er verformt wird. Bei Bewegungsänderungen kann es zum Beispiel sein, wenn ein Auto beschleunigt oder abbremst, dann müssen hier Kräfte wirken. Oder wenn ich um die Kurve fahre, auch dann müssen Kräfte wirken. Bei der Verformung gibt es ebenfalls zwei Sonderfälle. Entweder ein Körper wird plastisch verformt, zum Beispiel ein Teller, der auf den Boden fällt und zerbricht, oder er wird elastisch verformt, wenn ich zum Beispiel ein Gummiband auseinanderziehe und das wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht. Vor allem die letzte Form, die elastische Verformung, ist eine sehr wichtige Kraftwirkung. Denn damit kann ich sehr gut die Stärke der Wechselwirkung zwischen den Körpern beobachten. Und daraus auch geeignete Messinstrumente bauen, um herauszufinden, wie groß denn die Kraft zwischen verschiedenen Körpern ist. Und das findet seine Anwendung im Federgesetz, was man dann benutzt, um zum Beispiel einen Kraftmesser zu bauen. Das Federgesetz lässt sich sehr anschaulich an einem Experiment nachvollziehen. Hier links ist es einmal skizziert. Wir haben ein Stativ... Und an diesem Stativ befindet sich eine Stahlfeder, an der verschiedene Gewichte nach und nach befestigt werden. Und mit einem Lineal misst man nun, wie stark die Feder jeweils gedehnt wird. Die Werte sind hier einmal in einer Tabelle aufgetragen. Links die Federdehnung S in Zentimetern und rechts die jeweils wirkende Kraft in Newton. Und wie man sieht, die Kraft nimmt stets zu und auch die Federdehnung nimmt stets zu. Das heißt, dehnt man eine Stahlfeder mit einer bestimmten Kraft, stellt man fest, je größer die Kraft, desto größer ist auch die Verlängerung. Um jetzt genau zu sagen, wie dieser Zusammenhang aussieht, muss ich die Werte in ein Diagramm eintragen. Auf der x-Achse habe ich die Verlängerung der Feder aufgetragen und auf der y-Achse jeweils die wirkende Kraft. Man erkennt, die Messwerte sind nicht völlig willkürlich in dem Diagramm verteilt, sondern sie scheinen sich entlang einer Ursprungsgeraden zu befinden. Und immer wenn ich eine Ursprungsgerade habe, habe ich auch eine direkte Proportionalität zwischen den Werten. Das heißt, verdopple ich den einen Wert, dann verdoppelt sich auch der andere. Das heißt, in einem verlängerung wird deutlich, Verlängerung und Kraft sind direkt proportional zueinander. Wenn ich etwas darüber aussagen möchte, wie steil jetzt nun diese Gerade ist, dann muss ich den sogenannten Proportionalitätsfaktor berechnen. Den erhalte ich dadurch, dass ich mir auf der Geraden einen y-Wert und den entsprechenden x-Wert aussuche und die beiden Werte durcheinander teile. Also in diesem Fall ist y jetzt eine Kraft und x die Verlängerung s ich habe mir jetzt ein Wertepaar ausgesucht, was gut auf der Geraden abzulesen ist, nämlich der y-Wert für 1 Newton entspricht auf der x-Achse einer Verlängerung von 1,6 cm. Und Wenn ich nun jetzt 1 Newton durch 1,6 cm teile, dann erhalte ich einen Proportionalitätsfaktor von 0,625 Newton pro Zentimeter und dieser Proportionalitätsfaktor, der ist sehr wichtig, denn der hängt von meiner Stahlfeder ab. Er hat auch einen eigenen Namen. Man nennt nämlich diesen Faktor Federkonstante. Und Diese Federkonstante wird allgemein mit einem großen D abgekürzt. Und Diese Federkonstante gibt an, wie groß die Kraft auf eine Stahlfeder ist, wenn sie um einen Zentimeter gedehnt wird. In meinem Beispiel wäre es jetzt also so, dass 0,625 Newton die Feder um einen Zentimeter verlängern. Wenn ich die Feder um zwei Zentimeter verlängern möchte, dann muss ich eben zweimal 0,625 Newton aufbringen. Nun gibt es von mir noch zwei Rechenbeispiele zum Federgesetz. Das Federgesetz mit seinen drei Größen ist zum Glück durch die direkte Proportionalität so einfach, dass sich dieser Zusammenhang auch in einem Formeldreieck darstellen lässt. Vorhin habe ich schon die Federkonstante d dadurch berechnet, indem ich f durch s geteilt habe. Auch die Formel steckt im Formeldreieck. Wenn ich nämlich das d zuhalte, bleibt oben ein f übrig und unten ein s und der Strich dazwischen soll einen Bruchstrich darstellen, also d ist gleich f durch s. Wenn jetzt in einem Rechenbeispiel nach einer anderen Größe gesucht ist, wenn zum Beispiel eine Verlängerung von 2 cm angegeben sind und die Federkonstante 0,625 Newton pro cm betragen soll, dann ist die Kraft F gesucht. Das wäre jetzt der Fall, wenn ich eine unbekannte Masse an die Feder hänge und ich einfach nur erkenne, dass sie um 2 cm verlängert wurde und nun erfahren möchte, welche Kraft wirkt denn auf die Feder. Die Formel, um f auszurechnen, erhalte ich jetzt dadurch, dass ich das f in dem Formeldreieck zuhalte. Unten bleiben dann nur noch ein d und ein s, allerdings ohne Strich dazwischen, das heißt, ich muss die beiden Größen miteinander multiplizieren. Und die zweite Formel lautet daher f ist gleich d mal s. Das ist auch der Ansatz, mit dem ich das Problem lösen kann. Und das ist auch die Formel, die ihr in einem Tafelwerk oder in einer Formelsammlung findet, wenn ihr nach dem Federgesetz sucht. Da die Formel bereits nach F umgestellt ist, kann ich die gegebenen Größen sofort einsetzen. Für D setze ich also 0,625 Newton pro Zentimeter ein und für das S 2 Zentimeter. Die Einheiten von Zentimeter und Zentimeter kürzen sich weg und übrig bleibt nur noch ein Newton im Nenner. Wenn ich die beiden Werte miteinander multipliziere, erhalte ich eine Kraft von 1,25 Newton. Überprüfen wir einmal das errechnete Ergebnis. Ich habe hier nochmal eine Kopie von meinem Diagramm. und Wenn ich jetzt in dem Diagramm ablese, eine Verlängerung von 2 cm und ich rübergehe auf die Y-Achse, dann sehe ich auch, ja, der Wert sollte genau zwischen 1 und 1,5, also bei 1,25 Newton sein. Ich habe mich also nicht verrechnet und die Formel scheint zu stimmen. Nun das letzte Rechenbeispiel zum Federgesetz. Ich habe schon einmal die Federkonstante und die Kraft ausgerechnet. Was ist allerdings, wenn beide Größen gegeben sind und S gesucht ist? Also ich möchte wissen, wie stark wird eine Feder verlängert, wenn ich eine bestimmte Kraft auf sie ausübe. Wenn ich in meiner Formelsammlung zum Federgesetz nachgucke, steht da nur die Formel f ist gleich d mal s. Wenn ich hier die gegebenen Größen einsetze, erhalte ich noch nicht mein s. Dafür muss ich die Formel erst umstellen. Das geht ja aber sehr einfach mit dem Formeldreieck. Ich halte also jetzt als letztes das s zu. Dann steht oben ein f und unten ein d, dazwischen der Strich. Also lautet die korrekte Formel zur Berechnung s ist gleich f durch d. Das ist meine umgestellte Formel und in die kann ich jetzt die gegebenen Werte einsetzen. Also oben kommen 0,75 Newton rein und unten 0,625 Newton pro Zentimeter. Das Newton im Zähler und das Newton im Nenner, das kürzt sich heraus und das Zentimeter im Nenner steht in einem Doppelbruch, also kann ich das Zentimeter auch in den Zähler schreiben und ich erhalte eine Verlängerung von 1,2 Zentimetern. Wenn ich das Ganze noch überprüfe in meinem Diagramm, sehe ich ja eine Kraft von 0,75 Newton entspricht auch einer Verlängerung s von 1,2 Zentimetern. Damit habe ich einmal vorgerechnet, wie man die Formeln für f, d und s erhält und ich denke, damit sollte dir das jetzt auch gelingen. Viel Spaß dabei!